Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute zeige ich euch mal eine klassische ungarische Beilage basierend auf Kartoffel und zwar wird es sein Strapatschka. Strapatschka kommt ursprünglich aus dem Slowakischen und ist im Prinzip eine Kartoffelteigware, nennen wir es mal so, annähernd an die ungarischen Galuschka oder Nockern. Gut ihr Lieben, also... Schaut zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid und das ist eine sensationelle Beilage zu einem original-klassischen Pörkelt. Also bleibt dran. Okay. Strapatschka. Und zwar brauchen wir dazu als erstes geschälte Kartoffeln. Ja. Das heißt, Kartoffeln flugs mal hier durchschälen. Ich habe hier eine vorwiegend festkochende Kartoffel gewählt. So, die legt er dann schön in kaltes Wasser, damit sie sich im Prinzip nicht verfärbt. So, was braucht ihr für Inkredenzien zu unserem Strapatschka? Im Endeffekt hier, die Basis ist die Kartoffel. Ihr braucht Ei, ihr braucht Mehl, ihr braucht äh, im Endeffekt ein bisschen Salz für den Teig und saure Sahne. Und dann als Topping für unsere Strapatschka. So isst man das gern am Strand und so als kleine Mahlzeit zwischendurch. Die Strapatschka mit ein bisschen Juturo, das ist im Prinzip ein Schafsquark, den es natürlich hier bei uns in äh, der deutschen Region mehr oder weniger nicht gibt. Da könnt ihr ruhig und gerne auf einen körnigen Frischkäse zurückgreifen, so wie ich auch. Und dann ein bisschen ausgelassener Speck oben drüber als so kleine Krusteln. Hm, ich sage euch einen Traum. Und das machen wir jetzt. Und jetzt nehmt ihr euch noch eine Schüssel daher und reibt die Kartoffeln hier auf einer feinen Reibe. Auf einer feinen Reibe. Komplett runter, ja? Okay, ich habe zwischendurch, das heißt zwischendurch vorher, hier schon mal ein schönes Mangalitzer-Pürkelt angesetzt. Und das Mangalitzer-Pürkelt passt ideal zu das Strapatschka. Und das seht ihr natürlich in einem anderen meiner Videos. Und schaut euch gerne mal durch. Hier ist es natürlich essentiell, dass man ab und zu mal auch umrühren. Deckel drauf, köcheln lassen. So, weiter geht's mit unserem strapatschka -Teig. Und zwar mache ich hier gern noch ein Ei mit dazu. Ich gebe jetzt hier noch die saure Sahne mit rein. bisschen Salz. Jetzt verrühre die ganze Geschichte schon mal. So, und jetzt kommt hier Mehl dazu. dass hier eine schöne kompakte Masse entsteht. So, da habe ich mir natürlich schon einen Topf mit Wasser aufgesetzt. Dann werden wir hier mal switchen. In das Wasser kommt natürlich hier auch reichlich Salz. kann man natürlich hier schon mal ein bisschen testen, ob die Konsistenz hier hält oder ob wir noch was zumachen müssen. Ich bin der Meinung, hier muss noch ein bisschen Mehl dazu. Natürlich immer darauf an, wie viel Mehl die Kartoffel hier aufnimmt. Das sieht schon besser aus. mal eine testen und dann heißt es erstmal hier schön ein also bisschen gleich drauf ich denke das geht jetzt so also, wie ich mir das vorstelle hier. wie es aussieht. So, dann streicht die Masse hier schön durch das Nockernblech oder das Spätzelsieb. Sehr gut. Also das Trabatsch schon mal aufkochen lassen in der Zwischenzeit. Schneidet ihr euch den Speck. So, schneidet ihr euch den Speck nochmal hier in kleine Würfel und lasst den in einer, so, lasst ihn in einer Pfanne hier. Gut, rein da. Das kocht schön auf hier, raumhaft. Mmh. Schön fluffig, schön leichter Biss durch die durch die Kartoffel, die drin ist. Genau so, genau so mag ich das. Okay. Das heißt, Trapatschka können wir schon abgießen. So, dann gibt es euch hier noch ein bisschen. Ein bisschen von in den Topf. Der Speck, der tut jetzt richtig schön hier vor sich hin, grüsteln. Das Trapasch geht nochmal hier in das Mangalitzerfett rein. So, dann Lasst das hinten natürlich dann auch aus, also nicht mehr auf die Flamme stellen. Tatsächlich wirklich schon sofort äh, servieren. Ne? So, der Speck ist auch groß. Das heißt, können wir hier ausmachen. Und dann heißt es, wir richten jetzt die Portion trapatschka an. So, schön die. Da rein. Jetzt kommt hier was von unserem ausgelassenen Specken bisschen dazu. Nocke vom Körnigen Frischkäse, also vom Yutudo in dem Sinne. Und Jetzt hier noch ein ordentliches Paprikapulver drüber. Na ein bisschen noch, Freunde. Lass uns hier noch ein schönes Petersilienblättchen dran machen. Ein bisschen was von den ich noch herum. So, ihr Lieben. Unser Strapatschka ist fertig, eine optimale Beilage zu einem Pyrköld oder ganz allein, so wie ich es jetzt hier angerichtet habe. Und Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es wird euch munden, es wird euch schmecken. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt und wenn ihr noch mehr ungarische Gerichte sehen wollt, dann schaut euch die anderen Videos an. Ihr Lieben, lasst mir ein Abo da und äh, ich freue mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heiß Ritze kocht. Meine ungarische Küche. Ich bin Raus, Joet Vajot. Lasst es euch gut schmecken. Ciao.